Hallo, grüße euch. Ich bin der Pit und liebe Grüße wie immer aus dem schönen Paraguay. Heute sind wir bei uns wieder auf der Granja. Könnt Schön sehen. Schöne Überdachung. Vor allem natürlich. Sehr viele Fragen wieder. Vielen, vielen Dank an euch. Aber es geht heute um, um was? ums Geld. Also bleib dran, heute sprechen wir, wie viel Geld brauchen man für die Einwanderung? Da stellt ihr immer wieder die Frage. Sehr interessante Antworten, hoffe ich. Bleib dran. So, also ich habe mir einfach überlegt, vielleicht in zwei Teile, vielleicht drei Teile, äh, zu machen, Videos zu drehen, weil das wirklich ein Thema ist, wo man wirklich ein Buch drüber schreiben kann. Aber in diesem ersten Abschnitt erzähle ich euch einfach eine reale, realistische Geschichte von 0 bis 50.000 Euro. Also im Prinzip 0 Euro könnt ihr gleich vergessen. Also Leute, wenn ihr meint, nach Paraguay auszuwandern, ohne Geld ich bin mir 100% sicher, die Leute können sich jetzt komplett verabschieden und auf andere Kanäle schalten. Aber jetzt im Ernst, sprechen wir mal logischerweise die oder diejenigen von euch, die bis 50.000 Euro, was relativ realistisch ist, um auszuwandeln, ist etwas wenig. Ihr müsst im Prinzip den Flug schon mal rechnen. Ja? Also ihr müsst erst mal nach Paraguay kommen. Was rechnet ihr mal? So um die 1000 Euro pro Person, denke ich mir, ist eher realistisch. Dann kommt ihr an? Okay. Was braucht ihr vorher? Ihr braucht natürlich auch die Dokumente, bzw. Vorbereitungen für die Dokumente, die ihr in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz oder wie immer ihr seid, machen müsst. Das kostet auch Geld, da muss jeder für sich seine kleine Rechnung machen. So, dann kommt ihr nach Paraguay und braucht ihr natürlich, was braucht ihr? Unterkunft, richtig. Also die Unterkunft könnt ihr gerne natürlich bei uns machen. Wir haben zwei bescheidene, aber nette Zimmer. Schön, ganz ruhig, aber zentral gelegen am Stadtrand von Piriböpü. Es gibt natürlich auch andere Seiten wie Booking, da könnt jeder, jeder von euch, da könnt ihr reinschauen. Okay, es kostet auch Geld. Die zweite Sache ist ein Mietwagen, beziehungsweise ein Autokauf. Gut, also Mietwagen könnt ihr wahrscheinlich vergessen, weil die liegen im Bereich 40, 50, 60 bis 100 Euro, natürlich über 100 Euro auch pro Tag. Ja, die Mietwagen sind sehr teuer, auf jeden Fall teurer als in Westeuropa, zumindest in Deutschland. was ich zuletzt war, war ich für, ich glaube, 18 Euro, also Ganz nette Peugeot, glaube ich, geliehen, so, so Mittelklasse. Also war voll in Ordnung. Hier ist fast das Doppelte, wenn nicht mehr. Denn die meisten von euch brauchen natürlich einen Wagen. Die Gebrauchtwagen sind auch teuer. Es gibt so gut wie kein TÜV in Paraguay. Man kann ja auch ein Buch darüber schreiben, es gibt natürlich etwas TÜV wenn ich so sagen darf, in Asunción, aber hier auf dem Dorf kümmert es kein. also es gibt keinen TÜV, okay? Deshalb die Gebrauchtwagen sind relativ teuer. Also müsst ihr schon bis 10, 15, 20.000 Euro für einen Gebrauchtwagen rechnen und das ist schon sehr viel Geld. Klar, ihr kriegt ihr ja auch für 5.000 oder 4.000, aber das sind Autos, die 20, 30 Jahre alt sind und die vielleicht, nachdem ihr euch mal eingeschaut habt, die Wagen, kaputt. Also ihr braucht wieder Geld für die Reparatur. So, also wenn man alles zusammen nimmt, sind wir schon sicherlich bei 20, 30.000 Euro und es bleibt wirklich wenig übrig. Also Grundstücke sind auch gestiegen. Ihr könnt Grundstücke kaufen aufraten, das geht. Die Raten bewegen sich so um die 100 Euro, also sind relativ niedrig. Aber ihr baut natürlich auf dem Grundstück ähnlich wie in Deutschland, was euch ja nicht gehört. Die zweite Geschichte ist, es gibt sehr viele Grundstücke. Ich sage mal 70, 80 Prozent Grundstücke, die nicht die richtigen Dokumente haben. Und das ist das größte Problem. Das heißt, ihr schmeißt das Geld raus für Grundstück, was überhaupt später nicht euch gehört. Und da liegen halt die größten Probleme. Also bitte denken und aufpassen. Sehr, sehr, sehr wichtig. Bevor ihr irgendwelche Gelder ausgibt für Grundstücke, die keinen Titel, keinen Eigentumsnachweis haben. Macht das lieber nicht. Geht lieber zu Miete, Weil das Geld wird sowieso für das Grundstück bzw. für den Hausbau fehlen. Okay? Also wenn Grundstücke teuer sind und ihr habt ja kein Geld, was macht man da? Also das Einzige, was euch bleibt, ist natürlich eine Miete, okay. In dem Bereich Piribebü kann man dann schon für 300, 350, 400 Euro in ein Haus mieten. Es muss man gucken, manche sind nicht möbliert, mehr möbliert. Genau. <lacht> äh, deshalb ist das auch so kleine Hindernisse in Anführungszeichen, aber das kann man noch irgendwie ausgleichen. Also man kann Häuser suchen, die wirklich Möbel haben und halt äh, gut ausgestattet sind. Also da glaube ich, ist es noch machbar. Um da im Bereich, wenn ihr, sagen mal, 400 Euro ausgibt ja. und äh, rechnen dann aufs Jahr über, sind das schon 5.000 Euro, die halt weg sind. Also ihr braucht auf jeden Fall Arbeit. Das ist schon mal das A und O. Die Häuser, die kosten auch um 400, 500, 600 Euro die Quadratmeter. Wenn ihr natürlich eine gute, anständige Qualität haben wollt ja? und keine Häuser... Die Feuchtigkeit aufweisen, in die nach einem Jahr kannst du komplett abreißen. Auch vergessen. Also bitte nicht an den verkehrten Enden sparen. Es bringt nämlich gar nichts. Gar nichts. Ihr schmeißt euer Geld einfach weg und da könnt ihr gleich in Deutschland bleiben. In der Schweiz, oder auch in Österreich oder auch wo immer ihr seid. Okay? Also, was euch übrig bleibt, natürlich hierher kommen, vielleicht ein Haus mieten. Vielleicht erstmal mal Grundstück kaufen, um eine Grundlage zu haben. Die Grundstückpreise steigen nämlich jedes Jahr, praktisch jeden Monat steigend. Also vielleicht Grundstück kaufen, kleineres Grundstück, das Geld zusammensparen, wodurch durch Arbeiten. Also wie gesagt, man kann es natürlich online arbeiten, das weiß keiner, also weiß keiner, was jeder letztendlich. Aber nicht jeder kann es online arbeiten und so einfach ist es wiederum ja auch nicht. Aber die normalen Arbeiter, also sage ich mal Handwerksbetriebe, die funktionieren hier hervorragend. Also Leute, wenn ihr Handwerker seid, also wirklich gute Handwerker und könnt eine gute, qualitativ gute Arbeit leisten zu vernünftigen Preisen, da seid ihr hier in Paraguay wirklich herzlich willkommen. Ihr könnt wirklich eine tolle Leistung anbieten, die Leistung, die qualitativ Hochwertige Leistung ist natürlich sehr gefragt Paraguay. Glaub mir. Also Leute, die wirklich im Kopf hat haben und auch in den Händen, sage ich mal, in den Muskeln, aber vor allem im Kopf. Und können die Arbeit gut ausführen. Warum kommt ihr nicht hier und probiert euer Glück? Das ist nicht nur Glück, nicht nur reden, nicht nur reden. Also bringt ja nichts. Ne? Ist nicht so viel Müll, kommt einfach rüber, schaut euch das Land an und trifft eure Entscheidung. Und kommt nicht für ein, zwei, drei, vier Tage nach Paraguay, weil da seht ihr gar nicht. Kommt, sage ich mal, mindestens für zwei, drei, vier Wochen. Schaut euch das Land und Leute an und trifft eure Entscheidung. Also, kurze Zusammenfassung. Also, kurze Zusammenfassung. Bis 50.000 Euro, falls ihr habt, ist es ist schon möglich nach Paraguay auszuwandern, es ist nicht leicht aber es ist machbar ja, also diejenigen praktisch, für mich ist es wichtig, dass diejenigen von euch wo auch der Wille vorhanden ist ja, also man kann es nicht auswandern und direkt annehmen, dass es nicht funktioniert nein, aber meiner Ansicht nach Nehmt das Ganze in eure Hände, in eure eigenen Hände. Lasst euch nicht veräppeln von irgendwelchen Leuten, die euch irgendwelche Fake-Grundstücke anbieten, die gar keinen Titel haben, gar keinen Nach Eigentumsnachweis. Und lasst euch einfach nicht veräppeln, weil das einfach nicht bringt. Ja, wir haben Transparenz, wir sind mit meiner Frau hier 16 Jahre in Paraguay, uns geht es gut. Wir beschweren uns nicht, wir sind immer erreichbar und wir sind immer da. Und vor allem, wie arbeiten, oh, jetzt ist die Beleuchtung ein bisschen schlechter, wir arbeiten in unserem eigenen Namen, ja, also keine Aktiengesellschaft, die heute da ist und morgen vielleicht schon mal verschwindet und mit den Firmen verschwindet auch das Geld. Es ist schon x-mal vorgekommen, also glaub mir. Hm, ich gucke mal so, jetzt sieht das bisschen besser aus, glaube ich, von der Okay, also ihr seht Paraguay live, also wir drehen nicht, ich mag es nicht, irgendwie die Beleuchtung nochmal 20 mal zu korrigieren. Also man, es funktioniert, es geht so. So, so ist es, so, glaube ich, ein bisschen besser. Okay, so. Also, denkt immer drüber, kommt meine Telefonnummer, weitere Links habt ihr immer für immer auf der linken Seite inklusive E-Mail, inklusive Telefonnummer, falls Sie Fragen habt. Einfach mal anrufen, am besten unten, unten bitte die Kommentare nutzen und die Fragen stellen. Okay, also nicht vergessen, Likes nach oben und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Mach's gut in diesem Sinne aus dem schönen Paraguay mit den schönen Palmen. Okay, mach's gut.